Die Gemeinde ist der testamentische Tempel. Hier offenbart sich Gott, oder das ist die Offenbarungsstätte Gottes. Wir dürfen uns ihm ganz nähern, ganz nah sein. Und er will uns segnen und uns stärken in der vor uns liegenden Woche. Wir haben in dieser Woche Entscheidungen zu treffen. Manches an Termine, die erledigt werden müssen. Und dann brauchen wir Gottes Rat und Hilfe. Und so sind wir heute zusammen, um ganz nah bei Gott zu sein, ihm unser Herz aufschütten. Wir lesen zunächst einen Text aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Es geht ums Dienen. Dienen. Das Hauptkriterium eines Mitarbeiters, ich hoffe, da zählen wir uns alle dazu, ist nicht die Fähigkeit, sondern die Treue. Wir lesen dazu hier den Text zuerst. Du nun mein Kind sei stark in der Gnade in Christus, die in Christus Jesus ist. Weiter. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden uns als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als erstes an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium indem ihr Leid ertragt bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Also in diesem Text geht es darum, dass wir unser Leben ganz in Gottes Hand legen sollen. Um Dienerschaft. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Wort Diener was anfangen können, aber jeder Christ sollte ein Diener sein. Ehe wir an Leidenschaft denken, müssen wir gelernt haben, ein Diener zu sein. Sonst verfehlen wir Gottes Sinn und Ziel. Von Natur aus sind wir keine Diener. Diener wird man. Diener ist eine Haltung, die ein Mensch einnimmt, der ihm nachfolgt. Was ich noch sagen möchte, ist, dass wir heute Morgen etwas über Grundlagen der Jüngerschaft hören. Jüngerschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es wird oft vernachlässigt. Man spricht vom Gläubigsein, vom Christsein, aber wenig von Jüngerschaft. Jüngerschaft sind Menschen, wie wir noch hören werden, die Jesus Christus folgen. Folgen auch im Alltag des Lebens. Die an Jesus festhalten, auch in den Sorgen und Nöten des Alltags. Also von Natur aus ist man kein Diener. Denn Jünger sind Diener Gottes. Diener wird man. Diener Dienen ist eine Haltung, die ein Mensch einnimmt. Der wichtigste Charakterzug des Dieners ist die Treue. Eine Frucht des Heiligen Geistes übrigens. Glaube steht in der Aufzählung der Frucht des Heiligen Geistes als fünftes. Aber in Wirklichkeit ist es nicht Glaube, sondern Treue. Das werden wir doch hören. Pistos ist das griechische Wort für Treue, das man auch als Glaube übersetzen kann. Aber die wichtigste Aussage ist, dass wir uns merken: ist nicht Glaube, sondern es hängt mit dem Glauben zusammen. Eigentlich steht dort Treue. Also der wichtigste Charakterzug des Dieners ist die Treue. Eine Frucht des Heiligen Geistes, wie wir hörten, die eigentlich mit Treue übersetzt gehört. Selbst wenn wir Diener sein wollen, sind wir noch keine Diener. Es geschieht durch einen Prozess in unserem Leben. Denn der Geist Gottes inszeniert, uns in unserem Wesen und Charakter zu Dienern umzuformen. Also ist ein Werk des Heiligen Geistes. Sie ist ja eine Frucht und es ist seine Aufgabe, uns zu Dienern umzuformen, uns zu Dienern zu machen. Ein Ergebnis des Wirkens des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es geschieht also durch einen Prozess in unserem Leben, den der Heilige Geist inszeniert. Wir müssen dem Heiligen Geist gestatten, uns zu einer Haltung des Dieners, zu erziehen und zu prägen. Es geschieht immer wieder, das ist auch interessant, dass wohl Menschen ihre Berufung erkennen, Gläubige erkennen ihre Berufung, aber ohne sich vom Heiligen Geist schulen zu lassen, umzuformen zu einem wirklichen Diener, üben sie ihre menschliche Berufung schon aus. Also dann haben wir leider die ihren Dienst ausüben in der Gemeinde, aber nicht umgeformt wurden zu einem Diener. Wenn man ein Leiter ist, ist man noch lange kein Diener. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das Hauptkriterium eines Mitarbeiters ist nicht die Fähigkeit, sondern die Treue. Wir haben es verlernt, nach diesem Prinzip zu leben. Überall in den Gemeinden kann man das beobachten. Wir suchen primär nach solchen, die fähig sind, Leiter zu sein, menschliche Fähigkeit mitbringt, aber nicht nach solchen, die fähig sein werden, wie der Apostel Paulus sagt. So sagt es der Apostel Paulus aus dem Text. Wir suchen nach Menschen, die fähig sein werden, diesen Dienst des Leiters auszuüben. Denn nur ein, um, äh, ein umgewandelter Leiter ist derjenige, der zum Beispiel die Schiffe, die Schafe auf frische Weiden führen kann. Aber das ist nicht mein Thema. Man kann sagen, die Haupteigenschaften eines Mitarbeiters ist Treue, der also später ein Leiter sein will, wie auch immer. Im Brief in Kapitel 5 des Jakobus in den Versen 7, 8 und 9 finden wir eine Antwort. Vielleicht kann man das mal lesen. Ich glaube, es ist Jakobus, glaube ich. Fünf. Bitte? Meinst Dann habe ich mich hier verschrieben. Wie heißt es? Galata, kann sein, ja. Okay. 5, was haben wir? <lacht> Verse 7, 8 und 9. Machen wir gleich alles drauf. 7, 8 und 9. Jawohl. Es ist eigentlich nicht der Text, den ich wollte. Es ist äh, der Galaterbrief wahrscheinlich. Galater? Ah, das ist er, ja. Auf jeden Fall, es geht hier um das Wort Treue. Pistos heißt es im Griechischen, was als Glaube übersetzt wird, normal in der Übersetzung. Aber das Wort heißt Treue. Also das Wort bistus gilt für einen zuverlässigen Menschen. Jemand, auf den man sich verlassen kann in Problemen und Schwierigkeiten, weiß, der ist treu. Es geschieht immer wieder, dass Menschen ihre Berufung erkennen, was auch richtig ist. Aber ohne sich vom Heiligen Geist schulen zu lassen, üben Sie Ihre menschliche Berufung aus. Wichtig ist, dass wir uns vom Heiligen Geist schulen lassen. Fähigkeiten sind vorhanden, aber es bringt keine Frucht für die Gemeinde. Viele von der enttäuscht sind, weil sie sich nicht vom Herrn zubereiten ließen für ihre Berufung. Sie haben versucht, eine notwendige Entwicklungsstufe, zu überspringen und sind Leiter geworden. Nur ein Leiter, der von Gott geführt ist, kann ein Reich Gottes führen und darin ein Segen sein. Also, die Hauptkriterium eines Mitarbeiters ist nicht die Fähigkeit, sondern die Treue. Wir haben es einfach verlernt, in dieser, äh, nach diesem Prinzip zu leben. Und was von mir gehört hast, schreibt Paulus, vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Steht im Eingangstext. Ein Diplom kann man erwerben, aber nicht die Treue. Da muss man sich umformen lassen vom Heiligen Geist. Treue zu entwickeln braucht Zeit. Deswegen sollte kein Neuling leider einer Gemeinde sein, erst wenn er ein Diener geworden ist, zum Beispiel den Dienst der Leitung. Aber gehen wir weiter auf den nächsten Kapitel, was ich aufgeschrieben habe. Bitte, die nächste Schriftstelle. Ja, das ist mir wichtig. Das, das war jetzt erstmal so eine Einführung. Wir haben darüber gesprochen, über den Lazarus das letzte Mal. Da können wir uns erinnern. Und das sind zwei Dinge, die ich nochmal herausheben möchte, die wir finden im johannesevangelium evangelium johannes -Evangelium. Vers 43 bis 45, ja. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, und der Verstorbene kam heraus. Es ist die Schriftstelle vorher, wo er sagt, roll den Stein weg. Ja, das ist die Schriftstelle, die erst kommt. Warum hat er das gesagt? Ich habe das letzte Mal angeführt, dass die Männer, die am Grab waren, an der Beerdigung teilnahmen, mit vereinten Kräften den Stein wegrollten mussten. Sonst hätte Jesus nicht den Toten Lazarus aus dem Totenreich rufen können, denn der Stein verdeckte den Eingang zum Grab, somit auch zum Totenreich, in dem der Verstorbene lag. Und er sagt: Roll den Stein weg. Das heißt, Jesus hätte den Stein wegrollen lassen können, wenn er gewollt hätte. Denn Jesus kann alles. Wenn er Lazarus aus dem Totenreich holen kann, dann kann er auch den Stein, das ist kein großes Problem, wegrollen lassen. Wenn ich einen Toten aus dem Totenreich holen kann, dann kann ich auch den Stein entfernen. Aber er fordert, die zum Beerdigung gekommen sind, auf den Stein wegzurollen mit ihren Kräften. Und die mussten sich schon anstrengen, den Stein wegzuholen. Warum macht das Jesus? Wir haben das letzte Mal gehört, dass äh, das so ist, dass was wir tun können, Gott nicht tun wird. Und alles was wir was wir nicht tun können, das tut Gott. Also was wir tun können, sollen wir tun. Was wir nicht tun können, das tut Gott. Das ist wichtig, dass wir uns das merken, auch in unserem Glaubensleben, geschehen ähnliche Dinge. Also zu dem wir in der Lage sind, sollten wir tun. Was wir nicht tun können, dann können wir zu Gott gehen und ihm unser Problem anvertrauen. Dann macht er das. Aber alles, was wir tun können, müssen wir tun, auch im Reich Gottes. Und was wir nicht tun können, das tut Gott. Das war nicht einfach für die Menschen, deswegen müssen wir manchmal bis an die Grenzen unserer Möglichkeiten gehen. Unsere Fähigkeiten. Aber wenn wir unsere Hände in den Schoß legen und sagen, das tut Gott, ich brauche nur beten, dann geschieht nichts. Vielleicht erleben wir deshalb oft keine Gebetserhörung, Weil wir nicht tun, was wir tun sollten. Gott möchte nicht, dass wir nichts tun. Wir sollen Diener Gottes sein. Was wir aber nicht tun können, das tut Gott. Zum Beispiel Lazarus aus dem Totenreich holen. Können wir nicht. Den Stein können wir wegrollen, wenn auch unter Schwierigkeiten. Aber Lazarus aus dem Totenreich holen, ist eine ganz andere Nummer. Dazu sind wir nicht in der Lage. Aber Gott, er ruft laut hinein ins Totenreich. Lazarus, raus mit dir. Und dann steht Lazarus da. Aber er ist noch gebunden an Leihbüchern, an Grabbüchern, an Schweißtüchern. Und dann sagt Gott wieder, oder Jesus in dem Fall zu den Umherstehenden, bindet ihn los. Das Grabtuch, das seinen Kopf zu festhält, er kann nicht sehen, er kann nicht hören. Sein, ganzer, sein Blick, sein Ohren, sein Mund, alles ist zu. Seine Hände sind noch mit Grabtüchern fest zu und die Füße. Er ist erlebt, er steht da, aber in Grabtüchern. Er kann sich nicht bewegen. Und dann sagt Jesus zu den Umherstehenden wieder, Bind ihn los und lasst ihn gehen. Warum lässt Jesus ihn mit den Grabtüchern erscheinen? Weil das nicht seine Aufgabe ist. Das ist die Aufgabe der Teilnehmer an der Beerdigung. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, wenn wir Wunder von Gott erwarten. Was wir tun können, müssen wir tun. Was wir nicht tun können, das tut Gott. Aber wir können ihn losbinden. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, wenn jemand zur Gemeinde kommt und gläubig wird an Jesus Christus, ihm zu helfen, die Binden loszumachen. Dass er sehen kann, dass er Stimme hören kann. Wir lernen sie, Gottes Stimme zu hören. Wie hört man Gottes Stimme? Wie kann ich mit Gott in Kontakt kommen? Beten heißt mit Gott reden. Meinen Mund öffnen. Ich muss ihn lehren zu beten. Ich muss ihm lehren zu hören, dass er Gottes Stimme hört, wie man Gottes Stimme hört. Die Bibel sagt, dass wir unsere Augen aufrichten sollen und zu Gott sehen. Wie siehst du Gott? Hast du deine Augen auf Gott gerichtet? Kannst du ihn sehen? Und ist da noch ein Grabbuch in den Augen. Ich muss die neuen, die Jesus folgen jetzt, lernen, auf Gott zu schauen. Sag ich ja, schau mal auf Gott, siehst du ihn heute Morgen? Ich kann ihn sehen. Mit meinen Glaubensaugen sehe ich Gottes Gegenwart. So kann ich ihn sehen. So kann ich ihn hören. Zum Beispiel redet Gott durch die Predigt, durch die Verkündigung zu uns. Höre ich das als Gottes Wort? Oder ist das der, der Bruder Fiesler, der da vorne steht? Wichtig ist, dass wir Gottes Wort hören, ihm zuhören, was er uns zu sagen hat. Und dann bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wir müssen ihn lernen, Jesus nachzufolgen. Wie viele Nachfolger Jesus haben wir überhaupt? Nicht alle, die den Gottesdienst besuchen, folgen Jesus nach. Ein Jünger, das ist unser Thema. Das sind Grundlagen zur Jüngerschaft. Sehr mal, ein Jünger folgt Jesus nach. Und wir haben eine Schriftstelle, wo uns es zeigt. Im Matthäus Evangelium, glaube ich. Da sagt Jesus, also Jünger sein heißt Nachfolgen oder in Jesu Fußstapfen treten. Das Leben zu leben, das er gelebt hat. Will mir jemand nachfolgen? Willst du ein Jünger sein? Jesus, hinterhergehen heißt wortwörtlich. Hinterhergehen? Gehst du Jesus hinterher? Folgst du ihm nach auf dem Weg? Will mir jemand nachfolgen? Er fragt, will, will jemand ein Jünger sein? Will jemand ein Jünger sein? Der beachte Folgendes. Will mir jemand nachfolgen? Mein Jünger sein? Er verleugnet sich selbst. Ist das zweite? Das dritte? und nehmen sein Kreuz auf sich. Und noch ein Punkt, folgt, wortwörtlich ist das so zu verstehen, meinen Fußspuren, die ich hinterlassen habe, euch hinterlassen. Jünger sein ist kein Zuckerlingen. Jünger sein ist harte Arbeit. Jünger sein heißt, das Kreuz auf sich zu nehmen, Sie selbst zu verleugnen. Ich bin kein Boss, der große Chef. Da nur der, der sich selbst verleugnet, der sich kreuzigen lässt in dieser Welt, der bereit ist, alles, was so ein Leben, ein Jüngerleben mit sich bringt, auf sich zu nehmen, dieses Kreuz zu tragen. ist nicht einfach, in einer gefreiten Welt das Kreuz zu tragen, ein Jünger zu sein, das ist schwierig. Aber ich muss dazu bereit sein, sonst bin ich kein Jünger. Was mir manchmal vergessen ist, aber schauen wir uns noch den... Den Ruf an, den Jesus seine Jünger gegeben hat. Er hat ja, wenn jemand mal Jünger sein, der verlor, das wissen wir jetzt. Er sendet sie in die Mission. Lass ihn gehen, haben wir gehört, vom Lazarus. Und Gott sendet sie aus. Lass sie gehen, die Jünger. Die müssen die Botschaft in die Welt hineintragen. Das, das ist der matthäus evangelium steht es. Jüngerschaft. Jawohl. Jesus trat zu ihnen, sind seine Jünger. Und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ja, er hat alle Macht, aber er rollt keinen Stein weg. Er bindet auch niemand los. Diese Macht, wir können sie auf andere Dinge, macht die Nation zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, und lehre sie, was alles zu bewahren. Es ist unsere Aufgabe. Lehret sie, ihr die Jünger, was ich euch geboten habe. Tritt in meine Fußstapfen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Gut, das, diese Schriftstelle ist nicht genau die Aussendung, die später. Das ist der Visionsbefehl, der jetzt kommt. Im Weiteren äh, der, der sendet er die zwölf. Zuerst später 70 Jünger auf einmal, hat er gesagt. Und was sagt er zu ihnen? Das ist auch im Matthäus Evangelium, die Aussendung. Das sind mehr Verse. Er sagt zu ihnen: Heilt die Kranken, treibt die Teufel aus. Wer treibt die Teufel aus? Wer heilt die Kranken? Die Jünger? Nicht, der sagt, ich glaube jetzt, dass du gesund wirst. Das ist leeres Geflasen. Ein Jünger kann für Kranke beten, dass sie gesund werden. Was ist ein Jünger? Wir verstehen das langsam, was ein Jünger ist. Einer, der Jesus nachfolgt, der in seine Fußstapfen tritt. Das sind Jünger. Wenn der betet, der kann etwas bewegen, der Jünger. Deswegen sollen wir Jünger werden. Wir sind keine Jünger. Wir sind keine Leiter von Natur aus. Wir müssen erst jünger werden. Sehr mal, wir haben in, in, in der Bibel ein, ein, ein Buch, das ist der, der oder Brief, der Brief an die Hebräer, ist voll von Glaubensfällen, was sie alles gemacht haben. Das waren alles Jünger. Sehr leute, wir sagen, ist jemand krank, dann beten wir mit ihm und passiert nichts. Wann hast du zum letzten Mal gesehen, dass ein Toten weg war? Doch nicht. Krebskranke, die kannst du zählen, das sind ganz wenige. Jemand, die schwer krank sind, sind ganz, ganz wenige. Glaub nicht. Wir, wir kennen die ja gemeinhin hin und her. Natürlich passiert, das habe ich auch schon erlebt und vielleicht du auch. Das kann geheilt. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zugefallen, natürlich. Glaube ich, schon wichtig. Aber die Treue. Der Diener, wo ist er? Der Nachfolger, der in die Fußstapfen Jesu tritt. Wo ist der? Und die hat er ausgesandt. Die Jünger hat er ausgesandt. Nicht die, die Leute, die mitlaufen. so. Die Jünger hat er ausgesandt und sie beauftragt. Ausgerüstet. Ich muss ein Jünger sein dann kann ich meine Hände auf die Kranke legen und sie werden gesund. Jüngerschaft, ein ganz wichtiges Thema. Wie werde ich den Jünger? In die Fußstapfen Jesu treten. Und die hat er ausgesandt. Und zu denen hat er gesagt, heile die Kranken. Zu denen hat er gesagt, wirkt die Tote auf. Zu denen hat er gesagt, mach die, wir sind frei. Zu denen hat er das gesagt. Nicht zu denen, die mit ihm gelaufen sind, so. Die Jünger, die er ausgesandt hat die in seine Frühstatt treten, die das Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen, nicht die Spinner, die umherlaufen, komm, ich bin mit dir. ja. Sondern du musst, du musst selber an dir gestorben sein. Der verleugnet sich selbst und nehme das Kreuz auf sich. Nicht die groß sein wollen, äh, sein wollen und rausposaunen, was sie alles tun und können. Der verleugnet sich selbst. Lebe das Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist genau das, was Gott will. Treue Menschen. Treue. Treue. Eine Geisteswucht. Glaube ist wichtig, aber Glaube bringt nichts, wenn du nicht treu bist. Gar nichts. Gehen wir zu dem Missionsbefehl. Der macht es noch deutlicher. Das ist das, was wir vorher gelesen haben. Matthäus 28, Kapitel 28. So spannend zu sehen, zu beobachten, was hier ist, worauf es ankommt im christlichen Leben. Also erst einmal, er, er zeichnet uns hervorragend. Das Missionsbefehl ist nämlich hervorragend. Ein richtiges Bild zeichnet er und rahmt ihn ein. Das ist der obere Rahmen. Jesus hat sich redet mit ihnen und sprach, bis alle Wacht gegeben im Himmel auf werden. Merkt euch das. Brüder, Schwestern, merkt euch das. Gott kann alles. Dazu ist was Aber das, wir kommen doch drauf. Aber das, was ihr tun könnt, müsst ihr tun. Kommt auch ihr. Er sagt, misst alle. Und macht alle dazu. Zu Jüngern macht er, nicht zu Gläubigen. Ich weiß nicht, was wir drunter verstehen. Wenn jemand in die Kirche läuft, ist er nicht unbedingt ein Gläubiger für mich. Ein Gläubiger Mensch ist ein Jünger. Punkt. Aus. Fertig. Und taucht auf den Namen des Vaters zu Sohnes, Super, das ist richtig. So starten wir. Der Jünger. Und lehret sie, alles zu bewahren. Alles. Wird in seine Fußstapfen. Was er hinterlassen hat. Was ich euch geboten habe. Das müsst ihr tun. Gott ist kein Ampelmann. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Für eine Vollendung des Zeitalters. Was heißt es? Erst hat er gesagt, wir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und jetzt sagt er, und sie, wir ist nicht nur die Macht gegeben, ich bin bei euch, mit dieser Macht. Jüngerschaft, Nachfolger, in seine Fußstapfen treten. Das Kreuz hat er getragen, und wir tragen es auch, in gewissem Sinn. Er hat sich selbst verleugnet. Okay. Ich glaube, jetzt ist die Schriftstelle, wo er noch sagt, heile die Kranken. So sie etwas Tödliches denken, soll es ihnen nicht schaden. Bitte? Ja, diese Zeichen aber werden ihnen folgen. Die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlfühlen. Der wurde, wo nachdem er geredet hat, in den Himmel aufgesetzt, sich zur Rechten Gottes. Also. Das äh, hat er in den Abschiedsreden gesagt, wie es hier steht, sie werden sie etwas tödliches denken, wird sie nicht schaden, sie werden die Kranken heilen und so weiter. Aber wichtig ist, dass, er, dass wir wissen, dass er das gesagt hat, seinen Jüngern. Er hat sich von seinen Jüngern verabschiedet. Also nicht irgendwelchen Leuten, die da waren, sondern er hat sich von seinen Jüngern verabschiedet und ihnen das mitgegeben die Kranken zu heilen und all diese Wunder und Zeichen geschehen. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir als Jünger Anspruch haben auf alle diese Dinge. Aber nur der Jünger. Ihnen hat er den Auftrag gegeben und Ihnen hat er sich offenbart und ihn hat er sich hat verherrlicht. Und äh, er hat Ihnen zwei Verheißungen gegeben. Deswegen habe ich das als Rahmen bezeichnet. Der erste, der erste, die erste Verheißung ist, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das Zweite ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also zum Missionsbefehl gehören diese Verheißungen. Und sie gelten den Jüngern, ausschließlich den Jüngern. Das kann ich jeder in Anspruch nehmen und kann sagen, der Herr ist bei mir alle Tage, einfach so. Sondern er ist bei den Jüngern alle Zeit und alle Tage. Und für die Jünger ist er und offenbart sich dort, dort und verherrlicht dort, sich dort. Kannst du mal versuchen, aber wenn du kein Jünger bist, dich testen, trinkst etwas Tödliches, das wird dir nicht toll. sein. <lacht> aber das ist auch nicht so gemeint. Sondern wenn jemand dich umbringen will, äh, du bist auf dem Missionsfeld und ich will jemanden umbringen, weil du dein Evangelium, das Evangelium predigst, dann wird dir nichts passieren. Wenn jemand leichtsinnig was trinkt, dann stirbt er auch wenn er noch so gläubig ist. Wenn ich sage, ich will jetzt testen, ob ich lebe, dann ist er tot. Das Empfangen der Pfand des Heiligen Geistes. Das ist also die Person, die uns umformen will, der Heilige Geist. Auf was gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl Jerusalem als auch in ganzem Samarien. Also ich bin Jünger, Jesu, sei Zeuge, überall dort, wo es hier steht. Das haben auch die erste Gemeinde hat das gemacht, sind überall hingegangen, haben das Evangelium gepredigt und äh, aber sie haben erst die Kraft empfangen, dass sie das tun konnten. Der Heilige Geist ist, wenn er auf uns kommt, Kraft und schenkt uns die Möglichkeit. Da geschehen auch unsere Heilungen und so weiter durch die Geistesrufe. Weiter, andere Schriftsteller. So, er hat ihnen den Missionsbefehl gegeben, das haben wir gesehen. Dann hat er ihnen äh, hat sie versammelt und ihnen gesagt, dass sie sich von Jerusalem nicht entfernen sollen sondern auf die Verheißung des Vaters Warten, sagte er, und das kam ja auch, sie haben gewartet in Jerusalem und haben den Heiligen Geist empfangen. Aber sie wussten in Jerusalem warten, sie waren ja gläubig. Sie sind nicht, das möchte ich mal klarstellen, mal deutlich machen, sie haben den Heiligen Geist nicht empfangen, dass sie, weil sie da oben gläubig geworden sind. Die waren gläubig, als sie den Heiligen Geist empfingen. Und es ist eben nicht so, dass bei der Bekehrung man den Heiligen Geist empfängt. Die Taufe im Heiligen Geist, ein an, anderes Ereignis, wird immer wieder deutlich gesagt an mehreren Stellen. War in, äh, sie waren ja oben, haben das Evangelium gepredigt. Die, äh, Petrus und die anderen, die sind halt später gekommen. Aber die Jünger waren, äh, haben das Evangelium gepredigt in Samarien. Und dann haben sie dort in Samarien die Frage gestellt, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Sagen sie, nein, wir wissen gar nicht, was das ist. Und dann haben sie vom, von Jerusalem den Petrus angefordert. Er hat ihnen dann gepredigt vom Heiligen Geist. Sie haben dann mit ihnen gebetet und sie empfingen den Heiligen Geist. Nicht als sie gläubig wurden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt haben die in Samarien den Heiligen Geist empfangen. Als mit ihnen gebetet wurde. Und sie waren ja gläubig. Die Bibel ist gläubig geworden, hat nur den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Und dann geht das Schluss: die ganze Bibel fehlt keine einzige Schriftstelle, keine einzige wirklich war. Dass jemand das kann vorkommen, aber es ist nicht üblich, dass man Bekehrung der Heiligen Geist empfängt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Es kann sein, dass jemand den Heiligen Geist empfangen hat, bei der Bekehrung. Das will ich schon nicht abstreiten. Aber normalerweise wird man gläubig und empfangen dann die Gabe des Heiligen Geistes. Es gibt drei Schriftstellen, die uns zeigen, wie man den Heiligen Geist empfängt. Einmal durch den Glauben, sagt die Bibel, die Glauben. Ganz deutlich, wer den Heiligen Geist empfangen will, muss glauben. Und äh, dann auch, ähm, wenn man um den Heiligen Geist betet, wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bieten und so. Er kennt das Gebet, wichtig. Und das Dritte ist Gehorsam. Gebet, Gehorsam und Glaube. Die braucht man. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte den Heiligen Geist empfangen, äh, dann wird sie sagen, also du musst glauben, beten und gehorsam sein. Die Bibel sagt, wenn du bietest, wirst du ihn empfangen, wenn du um den Heiligen Geist bietest. Wenn du um den, äh, den Heiligen Geist glaubst und du möchtest empfangen, bekommst du ihn. Aber dann mangelt es oft am Gehorsam. Was ist ein Gehorsam? Wenn ich zu jemandem sage, äh, ich habe einen Koffer draußen im Eingang stehen lassen, bring mir den Koffer. Und da bringt man nicht, ist man nicht gehorsam. Wenn ihr Diener bin und sagt, du bringt mir den Koffer, dann geht er raus, nimmt den Koffer und bringt ihn mir. Das ist gehorsam. Wenn ich den Heiligen Geist empfangen will und die Bibel sagt, was das geschieht, ich rede in einer anderen Sprache, dann bin ich gehorsam. Dann rede ich in einer anderen Sprache, weil ich habe alle Bedingungen dafür. Ich bin ein Jünger. Und dann rede ich in einer anderen Zunge. Sagt, er, ich, sagt jemand, ich kann nicht. Doch, du kannst. Du glauben? Glauben. Reif ist es. Du musst nur gehorsam sein. Aber ja, ich habe gebetet. Ich habe äh, den Koffer geholt. Ich bin gehorsam gewesen. Aber, naja, gut. Dann fehlt es am Glauben. Sonst würdest du in neuen Zungen reden. So ist es. Da fehlt es am Glauben. Ein Jünger empfängt die Geistestaufe, weil es ein Jünger ist. Wenn er diese drei Dinge erfüllt, glauben, beten und gehorsam sein, dann bekommt er die Geistestaufe. Steht alle drei. Ich habe jetzt die Schriftstelle parat. Alle drei, dafür kann ich dir aber nachreichen. Da war in Samarin, Samar, ein Zauberer. Der hat die Leute verzaubert. Die Leute waren begeistert von ihm. Wisst ihr warum? Weil sein Zauber was galt. Die ihn groß. Es also war ein großer, nicht an Leiblich groß, sondern in dem, was er konnte, war er groß. Als er gesehen hat, dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen, als mit ihm gebetet wurden, da frage ich mich, was hat er gesehen? Was hat er gesehen? Er sah, dass sie den eingeladen. Was hat der zauber gesehen? Da konnte es nicht mit Tricks kommen oder so. Das kann er auch. Da ist was passiert, mit denen, die den Heiligen Geist empfingen. Die haben in neuen Zungen geredet. Da, da, die, da ist was bewegt worden. Manche sind vielleicht umgefallen. Ich weiß es nicht. Aber er hat gesehen, wie was passiert. Das hätte er, wenn, er, wenn das leicht was Einfaches gewesen wäre, hätte er ja auch machen können. Wenn das nichts gewesen wäre, das hätte er Zauberer auch haben können. Da hat ja schon die Dinge gemacht. Aber der war so begeistert von dem, was er sieht, dass er das auch haben wollte und sogar Geld bezahlen dafür, dass wenn er das macht, das passiert. Du da wirst, wenn das sagt, Petrus hart ins Krieg mit ihm gegangen ist. Auf der Art und Weise kann man die Geistestaufe nicht empfangen. Aber die Geistestaufe, da passiert was, da geschieht was. Da redet man neue Neuen zu weiß sagt vielleicht, viele andere Dinge, Wunder geschehen, irgendwas geschehen. Der Heilige Geist ist Kraft, das haben wir schon x-mal gehört. Im Predigten wirst du die Kraft empfangen, die Geistestaufe. Du bekommst was, empfängst was. Deswegen äh, wollte er das auch mit haben. Wenn auch nichts passiert ist, dann wäre es nicht passiert. Wenn nichts passiert wäre. So, jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Ich sage das. Vielleicht ein andere Schiff, äh, dass wir das noch andere Mal weitermachen. Aber richtig mit, ja, dass wir den Text richtig finden. Und auf jeden Fall, ihr wisst, worum es ging, um die Jüngerschaft. Es ging darum, dass wir Jünger sein müssen. Was ein Jünger ist, habe ich gesagt. Ein Jünger macht Gott. Ein Jünger kann man sich selber nicht machen. Es geschieht alles durch Gott, ein Jünger. Und äh, die hat er auch ausgesandt. Er sendet nicht jemand irgendwie jemand aus. Ich kann nicht sagen, das will ich machen und dann mache ich das. Wenn du in der Gemeinde bestimmt wirst für eine Aufgabe, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das Gott macht. Wir passen das schon auf, dass keiner rumspinnt und dann Leiter sein will. irgendwo. Sondern Jünger, die sendet Gott aus. Jünger, da geschieht was. Da wird nicht nur geblasen, da ist, geschieht wirklich was. Da wird gebetet, da wird gekauft. Und dann ist man gehorsam und dann geschieht es. Gott möchte euch segnen. Dann stehen wir auf und beten noch miteinander.